Guten Tag, mein Name ist Barbara Steven. Ich bin Künstlerin und Autorin und habe vor zwei Jahren diesen Krimi Fuchsteufelsmord geschrieben. Und aus diesem Krimi möchte ich Ihnen einige kleine Kapitel vorlesen. Ich fange jetzt an mit dem ersten Kapitel. Das heißt Ahnung. Nach dem Ruhegebiet. Dunkle Schatten überlagern das Mondlicht eines vergehenden Oktobertages des Jahres 2003. Lichtlos bleiben die meisten Fenster, in denen sich, kurz vor Mitternacht, einige Strahlen des Mondes verfangen. Wie ein Scherenschnitt wirken die Häuser, die sich um einen Marktplatz reihen. Ein Copyshop, eine Kneipe ein Sonnenstudie und alte Mietshäuser. Zwischen den dunklen Fassaden ist ein greller Fleck, ein hell erleuchtetes Fenster. Es befindet sich im Dachgeschoss des Hauses Nummer 7. Aus der daneben liegenden Kneipe zum Anton dringt Schummerlicht und Wirtshausgelaber, sobald sich die Tür öffnet. Zwei Männer schwanken über das Kopfsteinpflaster. Da siehst du die schöne Seite von dieser Scheißwelt. Scheißwelt? Mach mal halblang, Bruno, oder hast du Angst auf Maloche oder Ärger? Bruno schweigt. Er geht ein wenig gebeugt, lässt die Schultern hängen. Meine Else war gestern beim Doktor. Franz unterbricht ihn und stößt ihn mit dem Ellenbogen in die Seite. Guck mal da oben auf dem Dach. Seh nix. Döskop, ich glaub ich spinne, da kriecht einer übern First. Da am Schornstein. Vielleicht hast du einen kurzen zu viel gekippt, da ist doch nix. Mensch, Bruno, du denkst nur an deine Else, guckst bedröppelt aus Wäsche und kriegst nix anderes mehr mit. Else hat Krebs. Stille. Von fern dringt Großstadtlärm durch die Straßen, das Quietschen der Linie 1, der schrille Ton einer Polizeisirene, Fetzen und grelle Lichtkegel aus der Kneipe. Die beiden Männer beobachten zwei Gestalten, die ungeniert in eine Hausnische pinkeln. Macht'n Abfluch, Schlunzköppe, ruft Franz. Seine kräftige Gestalt und sein kantiges Gesicht mit den blitzenden Augen flößen Respekt ein. Doch Bruno unterbricht die brenzlige Situation und zeigt aufgeregt auf Nummer sieben, Jetzt seh ich ihn auch, Franz, den Schatten auf dem Dach. Der Schatten eines Menschen, eben noch auf dem Dachfirst, bewegt sich eilig über die Dachpfannen. Blechernes Getöse zerschneidet die Stille. Da ist doch was nicht in Ordnung. Franz schaut in Richtung der verdächtigen Geräusche. Das hört sich so an, als ob jemand hinterm Haus auf Wellblech gelandet ist, sagt Bruno. Der Dachfirst bricht das fahle Mondlicht. Der Marktplatz liegt jetzt im Dunkeln. Bis auf diesen irritierenden Fleck das erleuchtete Fenster im Dachgeschoss des Hauses Nummer 7. Bruno und Franz stehen ratlos da, schauen sich an, horchen erneut auf. Sie hören hastige Schritte. Ich glaube, da läuft einer weg, ruft Franz. Ein Motor heult auf. Vorsicht, Franz, pass auf, schreit Bruno. Schon schießt ein knallroter SUV an ihnen vorbei und verschwindet mit quietschenden Reifen um die Ecke. Hat vielleicht Ehekrach und seine Olle hat ihn rausgeschmissen. Puh, Bruno lacht, das klingt ein bisschen bitter. Verkehrsraudo, Schraudi, schimpft Franz. Bleibt stehen und zündet sich eine Zigarette an und bietet Bruno auch eine an. Gibt ihm Feuer, du tut mir leid wegen Else. Bruno nickt und zieht tief den Rauch der Zigarette ein. Die Freunde setzen sich wieder in Bewegung. Ihre Stimmen verlieren sich im monotonen Klang der Nachtgeräusche. Das Fenster Sechs Tage sind vergangen, seitdem ein Schattenmann auf seiner Flucht die kleine Sunny umrannte. Das Dachfenster aber von Haus Nummer sieben ist immer noch grell erleuchtet. Sein Licht schimmert durch matt gewordenes Glas. Es ist der 17. Oktober 2003 und erste frühe Nachtfröste kündigen sich an. Die Außenkälte und die sich im beheizten Raum entwickelnde feuchte Wärme legen einen diffusen Schleier über die Innenseite des Fensters. Schimmernde Schmeißfliegen Einige mit bläulichen, andere mit goldfarbenem Panzer stoßen abwechselnd gegen das Fenster und eine grelle Neonröhre. Kleinste weiße Larven und Mikroben bilden schmale Straßen zwischen Fenster und Bad der scheinbar unbewohnten Mansarde. Sie weben ein raffiniertes Netzwerk zwischen den schwarz-weißen Fliesen des Bades und dem braun gesprenkelten Fußbodenbelag des Flurs. Ein lauter Knall zerreißt die Stille. Der Kern der seit Tagen überhitzten Neonröhre schmilzt. Glas platzt, ein feiner Scherbenregen rieselt von der Decke und mit ihm hunderte von Insektenkadavern, die das Licht suchten. Nun liegt die Mansarde im Dunkeln, hütet ein Geheimnis, nach dem bisher noch niemand sucht und von dem nur ein Mensch weiß. Doch irgendetwas stinkt in dieser Kammer bis zum Himmel. Bedrückende Totenstille, nur eine hölzerne Wanduhr tickt so träge, als ginge ihre Kraft zu Neige. Aus dem Kapitel Ehrläufer Es war doch dumm von ihm, in Panik abzuhauen. Er hat die Zeche geprellt, erstmalig eine Straftat begangen. Erstmalig, er verdrängt aufkommende Erinnerungsfetzen. Seit einigen Wochen zieht es ihn mehr zu denen, die nicht mehr leben. Zu den Toten in der Pathologie. Ihre Münder sind still, die Augen geschlossen. Und wenn sie noch offen sind, schließt er sie mit sanfter Hand. Er hat Macht über sie, er darf sie berühren. Sie spotten nicht. Er darf ihnen Organe entnehmen, sie in Glasgefäße mit Formalin einlegen. Sie widersprechen nicht. Er reiht sie auf wie kleine Kostbarkeiten, verschließt sorgsam die Gläser, beschriftet sie mit seiner schönsten Schrift, streift jeden Tag den Staub ab, damit die Gläser glänzen, niemals stumpf werden. Er achtet auf sie. Oft geht er an den rog Regalen vorbei, staunt über die kleinen Föten, die nie richtig zum Leben erwachen durften. Er schaut sie an und schluckt seine Trauer und Rührung hinunter. Ein durch Steinschlag abgetrennter Finger eines Bergmanns. Das kunstvoll angeordnete Gehirn eines Wahnsinniges und ein Auge, das durch einen Farberhaltenen Zusatz nie seinen Glanz verliert, stets seinen Blick auf ihn zu richten scheint. Sein Reich, hier ist er verantwortlich. Er schließt die Wunden der Toten mit Nadel und Faden. Ihre fahlen Gesichter sind für ihn wie ein stiller Dank. Er spricht mit ihnen. Er kann ihnen alles anvertrauen, wenn er mit ihnen allein ist. Sie verstehen ihn, zumindest schweigen Sie.